Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Wir erkunden weiterhin die Areale hier in der Afterstory und besiegen gleichzeitig ein paar Trainer. Ich möchte mit meinem Wasser-Pokémon zusammen sein, deshalb schwimme ich. Ich meine, wir haben mal ein Buch gelesen, wo Strand dass äh, Menschen und Pokémon mal vereint waren in vergangener Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube das war mal... Irgendwie so in der Pokémon-Story oder so. Um, auf jeden Fall ist das trotzdem ein bisschen komisch Und vor allem war das früher vielleicht so Aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch Hip und cool ist Ich würde es auf jeden Fall nicht versuchen Mit einem Pokémon zusammen zu sein Ich weiß, viele wollen mit bestimmten Pokémon Wie Gardevoir oder Schlappor oder Amphiha Frujal Was weiß ich Solche Pokémon halt So, so humanoide Weiblich aussehende Pokémon mit denen vielleicht zusammen sein, aber würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, befürworten, sag ich's mal. Ähm, ja, ich frag mich aber, welches dieser Pokémon sie meinte. Ich nicht, warte, ich mein. das wäre noch komischer. Warte bitte nicht, sie will mit dem so einem Sejong zusammen sein. Das finde ich schon ziemlich komisch. Aber gut, jeder sein eigenes Ding, ne? Ich will ja hier keinen äh, schämen. Okay, also ich, gut, ich denke Azumarill wäre am ehesten Humanoid im Vergleich zu ihren anderen Pokémon, oder? Ich meine, steht auf zwei Beinen, hat zwei Arme, Augen, Mund, Nase, Ohren. Das ist schon ziemlich menschlich, ja. Das ist schon. Kann man nichts zu sagen. Das ist schon ziemlich menschlich. <lacht> Keine Ahnung. Ich sinke! Du singst in deinen Tränen. <lacht> Jeder, den ich kenne, spricht ständig von einem härteren Training. Eins habe ich auch so gedacht, aber ich finde es sehr schwer, das in die Tat umzusetzen. Mit meinen Pokémon zusammen zu sein, entspannt mich wohl einfach zu sehr. Das ist ganz schön, schätze ich. Oh Gott, das ist richtig open world haft hier. Das ist hier Legend, Alter, was geht hier ab? Too much going on. Hey, Konnichiwa, Buongiorno, Trainer, ich bin der Meister. In der hiesigen Sprache würde man mich wohl Meister nennen. So in etwa. Nächste paar, komm, Brenner. Sorry für meine Aussprache, ich kann das nicht. <lacht> Ah, ich rieche es. Irgendwas ist an dir. Zweifelsohne, du liebst Pokémon genauso wie ich. Das ist Maravilloso. Also lass uns folgendes machen. Ich erweitere deinen Pokédex, damit du die Beschreibungen der Pokémon auch in anderen Sprachen lesen kannst. Cool. Jesuis de Sole? Leider geht das nicht bei allen Pokémon, sondern nur bei denen aus Ländern, die ich Master, besucht habe. Okay, kann ich deinen Pokédex mal sehen? Ah, an diesem Ding hier ziehen, an dem da rütteln und fertig. Ist das denn die Possibility? Dein Pokédex ist ja already auf dem neuesten Stand. Uh, Stan, du bist der Zeit wohl gerne einen Schritt voraus. Wie perfekt? Well, jetzt kannst du dir die Designträge zu den Pokémon auch in anderen Sprachen ansehen. Einfach marvelous, nicht? Äh, ja, danke. Auf dem Poster steht eine Liste von Pokémon-Namen. Die Lieblings-Pokémon von The Master, einem Mann reich an Welterfahrung. Tretan, Pikachu, Anton, Bonita, Sterndu, Carpador, Wingenau, Scaraborn, Snibel, Feliosa, Mindusta, Wingull, Bummels, Roselia. Also deine Lieblings-Pokémon-Liste ist ja also ziemlich langweilig, muss ich sagen. Wirklich, also. Puh. Ich weiß nicht, ob ich jemand sowas langweiliges gesehen habe. Das, äh war schon ziemlich langweilig. Okay. Schade, ich habe gedacht, vielleicht hätte ich ja noch einen Topschutz oder so. Aber wie es scheint, müssen wir es ohne Topschutz machen. Über dieses Wasser. Okay, hier gibt es nur Gras. Schade. Ich muss es mir anschauen. Kann ja sein, dass es da Items gibt. Hier runter zum Beispiel. Was? Oh, eine Riesenperle, die kann man für viel Geld verkaufen. Okay, hier gibt nur Geld. Mehr gibt's hier nicht? Nee? Nee. Anscheinend nicht. Okay, dann können wir eigentlich weitermachen. Hier lang? Es gibt zwei Wege. Okay, ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der richtige ist. Okay, der andere. Hier gibt es einen Trainer. Strotzen nur so von Muskelkraft. Wir sind bereit zum Kampf. Aha, was hast du denn so für Muskelprotze? Hast du ein Quappo? <lacht> In meinen Träumen vielleicht. Kann Ivania auf Muskeln hat? Nein, nein, hat er nicht. Nicht wirklich, nein. Höchstens haben seine Zähne Muskeln. Ich meine, guckt sie euch bitte an. Aber ansonsten, nein, nein, nein, nein. Der Wasserlöse wird auch nicht helfen. Auch nicht die Vergiftung, die wird mir auch nicht äh, zum Problem werden. Du bist jetzt das Problem. Das das beseitige ich jetzt. Wie oft haben wir dieses Film schon gehört? Stimmt schon zu oft, oder? Aber Leute... Allzu oft werden wir es nicht mehr hören. Ich habe es schon oft angeteast, aber das Ende dieses Spiels nähert sich. Es ist noch nicht ganz da. Aber es nähert sich. Und vor allem das Ende von den normalen Trainern. Die haben wir bald wirklich fertig. Ich meine wirklich, die Trainer, die wir jetzt in den nächsten paar Folgen besiegen, sind alle. Also, alle, die hier auf dieser affa story sind sollten alle restlichen Trainer sein. Genau. Schön Level Up für Tails. Ah, oh, du schick gemacht, der Lieb. <lacht> Habe ich keine Vergiftung mehr. Toll. Oh, was für Muskeln? Du hast drei Piranhas. Piranhas haben keine Muskeln. Oder? Also zumindest keine, mit dem man flexen kann. Also von daher keine Ahnung, was sein Argument jetzt hier war. Ich sehe es nicht. Greg. Aus oh, uns ist die Luft raus. Oh. Wir hatten geplant, dich mit unseren stählernen Körpern aus dem Konzept zu bringen. Nix war's. Gibt es hier oben über dem Haus ein Secret? Könnte sein, dass hier ein Secret ist, oder? Ja, ein Flächen AP Plus. Auch gut. Können wir auch nicht gebrauchen. Dann gehen wir mal hier nach rechts lang. Route... 27 und 28... Oh, 20, sorry. Bisschen Schluck auf, Badergras. Okay, hier geht's zum Karlberg. Sehr interessant, wo geht's dann ganz am Anfang der Route hin? für den Schluck auf. Ich hab grad Schluck auf. <lacht> Bisschen unangenehme Let's Plays, aber naja. Ich werde die Nummer 1 bei der super in der Silo-Region. Den Sieg fertig ich mit einem Buch mit einfahren, das man nur hier finden kann. Ach ja, und welches? Oh Gott. Oh, meine Augen. Oh, so viel Sand in meinen Augen. Wo sind wir denn jetzt? Karte? Ein beschwerlicher Fahrt mit starken Sandstürmen. Aha. Okay. Na gut, dann machen wir den. Gucken wir uns später an, was es am Anfang der einen Route gab. Dann kämpfen wir erstmal weiter. Lass dir bei den Level und den Angriffswert deiner Pokémon -Gedan Gedanken. Äh, über den Level, ja. Über den Angriffswert. Allgemein die ganzen Sets und so... Nicht wirklich. Zumindest nicht viel. Nicht, nicht unbedingt sehr viel. Auf jeden Fall viel mehr kümmere ich mich um mein Level, als um die Werte. Oh, oh Gott, das ist <lacht> unangenehm. Tut mir leid. Ich habe jetzt auch keine Lust, kurz zu pausieren. Bis ich dann irgendwann kein Stück auf habe, aber... ich so, habe ich halt, wie gesagt, keine Lust. Ich will jetzt schon Pokémon spielen! Ich habe eine Sucht! Ich will jetzt spielen! Nicht später! Später! Ich will jetzt spielen! Ja. Das ist ja schon zu unterdrücken, aber hey, ich, ich nehme es mal positiv. Dadurch ist die Folge dann ein bisschen interessanter, weil ich ein bisschen über mehr Sachen reden, weil sonst äh, solche Folgen, wo halt keine Story weitergeht, wo ich einfach nur von Ruhe zu Ruhe gehe, alles Abklapper, als ein Items- von Trainer, ja, äh, ist nicht unbedingt für jeden was. Deshalb kann ich sie ja mal mit irgendwas randomhaftes zufälligen füllen. Level 70! Schild heran! Nice! Ja. Klug auf das noch da. Nice. Was hast du noch? Sandamer. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich meinen Tails jetzt einsetzen kann. Ich schätze, dass auch hier in dieser Wüstenroute ist Held allgemein ziemlich ein Vorteil. Ich glaube, deshalb werde ich ihn auch gleich nach vorne tun. Ich glaube aber, bei jedem Menschen ist so ein Schlug auf immer ein anders. Ich glaube, manche haben es äh, ein bisschen schneller vom Abstand her als andere. So was zum Beispiel. Deine Angriffe waren nicht übel. Danke. Level <lacht> und Werte. Wen interessiert solche Zahlen schon? Es geht um Siege, nicht um Statistiken. Naja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, mein Freund. Nicht unbedingt. Ein Item. Okay, müssen wir mit dem Fahrrad durch. Schützer ist, glaube ich, ein Item, wo man Pokémon... Oh Gott, Pokémon entwickeln kann. Richtig, damit kann man einen Kur entwickeln. Rion, glaube ich, war das, ne? Oder so. Hier ist ein Ninja. Oh, kein Kind. Ein richtiger was Mann. Mein streben nach Stärke brachte mich hierher. Der Wüstensand stehlte ich. Meinen Körper und meine Seele. Ich akzeptiere meine Herausforderung. Uah! Das einzige, was ich dir gebe, ist. Mein schluck auf. Da hast du den. Mach daraus, was du willst. Oh Mann, ich kann mich selber nicht ernst nehmen mit dem Schluck auf. Ich glaube, das ist sogar das allererste Mal, dass ich eine Folge aufnehme mit dem Schluck auf, oder? Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass ich in der Folge Schluck aufhabe, aber. Sonst mache ich eigentlich immer Pause und nehme irgendwann später auf. Aber ich habe jetzt keine Lust, später aufzunehmen. Ich habe später noch Sachen vor. Ich bin jetzt auf dem Mann. Vielleicht kennt er das. Wahrscheinlich. Ich bin komisch. Immer ja, war einfach so komisch. Ja, viel zu lustig, viel zu komisch. <lacht> genau so guckt ihr gerade wie Makuhita, weil ich so lustig <lacht> bin, weil ich so <lacht> XD funny bin. Genau, <lacht> genau. <lacht> Oh, die Weiterentwicklung von Makuhita. Harry Und ich mir schon mal was aufgefallen bei den ganzen Trainern hier. Mir ist aufgefallen, dass sie keine sinne benutzen, sondern nur Pokémon aus älteren Spielen. Genau. meisten hier benutzen Pokémon aus Gen 3 aus Höhen. Soweit ich weiß, ist es sogar so, dass Kanto, Joto, Höhen und Sinnoh alle mehr oder weniger nebeneinander sind. Ich meine, nur Höhen ist ein bisschen mehr außer, außerhalb, außerhalb von äh, allen Vieren. Aber sonst müssten alle sehr nah aneinander sein. Ja, doch. Wir wissen ja von Pokémon Silber, dass Kanto und Yoto direkt nebeneinander sind. Und ich meine dass das gleiche auch hier mit Sinnoh wäre, dass hier irgendwo in der Ecke von Sinnoh, irgendwo so hinten an den Ecken, kannst du da eigentlich auch schon zu Joto hin Ich glaube Höhen ist mehr Richtung Kanto Ja, mehr in der Richtung ist es glaube ich Ich weiß es auch nicht mehr auswendig Aber das ist das, woran ich mich noch erinnern konnte Warum hast du eine Verbrennung? Achso, wegen, wegen Siedelwasser, genau <lacht> ich habe voll vergessen, wie man Kobo funktioniert mein Kampfgeist ist gebrochen. Ich habe schon während des Kampfes den Glauben an den Sieg verloren. Wie soll ich das vor meinen Pokémon rechtfertigen? Wo sie doch jeden Kampf voller Vertrauen in ihren Trainer bestreiten. Tja, darf ich dir nicht helfen. Halte dich nicht zurück, gib alles. Ja, das hatte ich sowieso vor. Oh Gott, drei Pokémon wieder. Agatha! Der Name kommt bekannt vor. Oh, Miettüffel! Oh, Miettüffel. Oh, guck, mal! guck, so Ist das nicht schön. Oh. Also, wenn man zu so dem Pokémon sagt, dass es hässlich ist, also... Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also gar nicht. Aber, hey, jeder hat seine eigene Meinung zu Pokémon. Oh. Manche Pokémon... Manche Leute würden sagen, Pikachu sieht total hässlich aus. Andere würden sagen, oh mein Gott, Pikachu, mein absolutes Favorite. Es gibt halt immer bei Pokémon-Designs Meinungsunterschiede. Manche fragen sich bei manchen Pokémon, wie ist das überhaupt erlaubt worden? Wir haben nicht die Entwickler gedacht, als sie es angeschaut haben. Ja, das sieht gut aus, das nehmen wir. Andere wiederum denken sich, boah, das Pokémon sieht voll cool aus. Das wird mein neues e pokémon oder sowas halt, ne? Was ich damit sagen will, nur weil man ein Pokémon sehr dumm findet, man nicht verstehen kann, warum es überhaupt so designt wurde. Allgemein, nur weil man Pokémon vom Aussehen her schlecht findet, heißt es nicht, dass das jeder so findet. Es gibt immer Personen, die das Pokémon richtig cool finden vom Design her. Immer. Immer, immer. Immer, immer, immer. Na ja gut, also... Vielleicht gibt es da auch Ausnahmen. Vielleicht. Aber Ambiliffel ist da definitiv keine Ausnahme. Definitiv nicht. Weil ich mag mein Ambiliffel. Und somit ist keine Ausnahme. Ja, Chanera, übrigens äh, sehr schwaches Pokémon, was gut dafür ist für XP-Farmen. Zack, ihr habt gesehen, wie viel es gegeben hat. Traumagie ist jetzt auch schon Level 70. Sehr schön. Haha. lache ha. alle Trainer einfach aus sich besiegt, oder? Obwohl wir verloren haben, fühle ich mich durch diesen Kampf gestärkt. Immerhin haben wir wirklich alles gegeben. Ich fahr mal ein bisschen langsamer, damit ich hier einfacher durchkomme, wollte ich sagen. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. So. Man kann hier nur hoch, wenn man ganz schnell ist. Das ist ein Problem. Hm, hier ist ein Haus. Hier ist ein Mütterstein okay, Die Route verwirrt mich total Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vielleicht verpasst Deshalb gucke ich mich noch mal ein bisschen um Und Ich möchte kurz sagen, dass ich die Fahrradmusik oh Gott, Die Fahrradmusik in diesem Spiel auch ziemlich cool finde Weil wir jetzt sehr viel hören werden Wollte ich mal erwähnen und ja, hier habe ich noch was verpasst. drachen sind heilige Geschöpfe. Äh, Geschöp <lacht> das hat mir mein Meister beigebracht. Und jetzt beweise ich es dir. Dein Meister Nyoto? Oder wo? Andrew hat ein einziges Drachen-Pokémon. Und das ist Garados? Es ist nicht mein Typ-Drache. Es ist. Es ist nicht mal ein Drache allgemein. <lacht> Vielleicht ist irgendwo so ein Pokédex, dass es wie ein Drache ist. Aber es ist nicht Typ Drache, es kann, weil ich weiß, vielleicht ein, zwei Drachenattacken nur. Es ist kein Drache. Fakt. Das ist Fakt, es ist kein Drache. Es ist ein Seemonster. Aber ich meine, Garados kann, wie man hier sehen kann, sogar fliegen. Weil es ja auch Typ Flug ist. Ich weiß aber nicht, wie es das macht hat er keine Flügel, die es schwingen kann. Achso, hier sieht man es übrigens, Scorpio hat eine neue... Oh, oh, sorry. <lacht> eine neue Attacke erlernt. Hat die käferattacke fürs erste weggetan. Denn mit Trugschlag kann ich viel einfacher ähm, Shiny handen, wo ich mein Meisterball dabei verwendet habe für Giratina. Ich wollte schon mal sagen, vielleicht ändere ich das aber nochmal. Das, was Trugschlag macht, ist einfach, dass es das, dass die KP des Gegners auf immer einem KP übrig, übrig lässt. Hier steht es auch nochmal. Keine sonderlich krasse Attacke. Aber sie macht ihren Job. Und ist halt ziemlich gut fürs Shiny Hunten. Was ich auch übrigens noch öfter tun werde. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Wollt so sagen? Damit ihr euch schon mal drauf krass machen könnt. Falls immer wieder Lücken sind an Videos, dann wisst ihr warum ich versuche natürlich, dass da keine sind. versuche erstmal, dass das Gerados down geht! Oh nein! Nein! Nein! Von wo kam es die Aus dem Nichts irgendwie? Aus der Luft los! Oh, aus der Luft einfach! Mein, äh, Schmuck auch. Ah, ja, ja. Ich will jetzt gerne den Tuch zeigen, aber nee, mach ich lieber nicht. Ich will jetzt das besiegen. Ich nicht verwirrt, das ist sehr ja gut. Knirscham, nom, nom und schaui. Das war nicht gut genug. Wir sind noch nicht stark genug. Nee. Wo mehr Pokémon. Bloße Stärke reicht bei einem Pokémon nicht aus. Harte Arbeit reicht bei einem Trainer nicht aus. Pokémon und Trainer müssen zusammenarbeiten und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Tja, so sieht's wohl aus, wa? Wie geht denn das hier lang? Okay. Ist hier ein Bonus oder geht's hier weiter? Insgeheim. Ich bin total drauf, wo ich hier bin. Hier gibt's bestimmt ein Item. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oder oh, das ist eine Abkürzung. Aber hier ist noch ein Item. Ja, ganz unten. Ein Leuchtein ist glaube ich auch dafür gedacht, um ein Pokémon zu entwickeln. Kann das sein? Ich kenne mal sehr viele von denen. Ich meine besser spät als nie, ne? Uh, oh, sandsturm passt perfekt wie die Faust aufs Auge. Genau, besiegen wir die beiden noch. Und dann glaube ich sind wir auch schon gleich fertig mit der Route. Die Harmonie zwischen Menschen Pokémon und der Natur muss bewahrt werden. Mach ich das ständige herumrennen? denn ich müde? Äh, schon. Ich mein, wann geht man Pokémon eigentlich verschlafen? Und vor allem, wo? Wo schläft man den Pokémon? Ich mein, du kannst ja nicht so nach Hause und schlafen. Wo schläft man? Schläft man im Pokémon-Center? Oh, Ist man, Das äh, erste obdachlos und muss dort schlafen? Das sind bestimmt Fragen, die irgendwen nachts wach halten, oder? Ganz bestimmt. Zack, tschüss. Boin, boin. Hier sieht man auch viele Pokémon, die sich gerne in der Wärme aufhalten. Ich schätze mal, dass hier ist ein ziemlich warmer Ort. Wurde Sinn machen. Bitte, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Ha. Ich hab nur drauf gewartet, bis es kam. Ich hab nur was gemacht. Rosaring, sehr cooles Pokémon. Cooler Bär. Es gibt zwar bessere Bären in Pokémon, aber. Rosaring ist schon toll. Definitiv, definitiv. definitiv. du, du, du, du. du, du. Irgendwas? Weg, weg? Vielleicht habe ich das ausgesehen. Sorry. Sorry. Aber so langsam steigen die Gegner hier an Level. Ich meine zum Beispiel Ursprung das Level 58, 58. Genau. Schon bald Level 60 werden die Trainer hier. Boah, da können die endlich mal mithalten. Mehr oder weniger. Also nicht wirklich, aber mehr oder weniger, ne? Punkt. ist eine sehr starke Attacke, aber. Ich meine, da gab's irgendeinen Downside zum Fluchtler. Ich weiß aber nicht welches es war. Jetzt können wir mal A-spammen. bis es down ist. Zack, bumm, tschüss. Ja, Tails ist stark genug. Das reicht schon allemal aus. Du, du, du, du, du, du. Geschafft. Du bist total in Ordnung. Danke. Du bist überhaupt nicht müde? Hm, ich schätze schon ein bisschen. Denk mal ganz gut darüber nach, was es bedeutet, die Natur und die Puppen zu schützen. In dieser Welt gibt es so viele verschiedene Arten von Puppen und Trainern. Oh, ja, schon. Ach, stimmt, in diesem Haus waren wir noch gar nicht drin. Ne? Gehen wir noch schnell rein. Und da holen wir noch ein Item. Dein Streben nach Erfolg hat dich also hierher geführt. Nun dann, so sei es. Deine Leidenschaft sollte belohnt werden und zwar mit unglaublichen Attacken. Ich spreche hier von ultimativen Attacken. Soll ich einem deiner Pokémon eine beibringen? Was denn eine, eine ultimative Attacke? Chetera? Soll ich denn eine Flora-Statue beibringen? Was? Mächtiger oh, 150! Mächtiger Angriff mit Ästen. Der Anwender muss eine Runde aussetzen. Ach, das sind die Special Attacks für die Starter-Pokémon. Deshalb kann es auch nur Shell Terra erlernen. Ja, gib her, Brudi. Kein Ding. Ah, aber der Anwender muss eine Runde aussetzen danach. Aber es ist halt mega stark. Eieiei. Okay, das weiß ich noch nicht. Ich lasse es erstmal. Du mir auch recht sein. Besuch mich wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Werden wir. Ich werde es mir nochmal überlegen, weil das ist ein gutes Angebot. Die vorhin hier aufgeführten Pokémon können ultimative Attacken erlernen. Glurak, Tonopto, Logok, Panferno, Totok, Impagator, Sumperix, Empolion, Pisaflor, Megani, Devaldro und Shelterer. Alle Starter-Pokémon können das. Ja. Genau. Du du du. Weil diese Routenmusik überhaupt nicht, weil man die ganze Zeit auf dem Fahrrad ist, ne? Wechselhülle? Ich glaub, war kein gutes item Na, wie auch immer. Ist ja eigentlich ziemlich egal. Ich sammle nur gerne, Items, du. Trainer. Ja, geht nicht so gut. Welche Attacken beherrschen deine Pokémon? Daran erkenne ich, wie gut du bist. Ich meine, jein! Man kann schon an Poké-Attacken erkennen, ob der Trainer arme hat für Pop oder ob der das mal erstmal spielt, aber. Äh, ich weiß nicht. So, Tails, ich hoffe, du wirst langsam nicht müde, denn äh, deine Attacken sehen langsam aus. Nooooo. Okay, alles gut, alles gut, hier habe ich hab gesagt. <lacht> Null da ganze Heilung von der Muschel ist weg. Och man. Ja wow. Verbrennung war nicht mal nötig wegen den Sturm. Aber hey, immerhin tut der Sturm auch dem Gegner was äh, weg. Was kapiert. Und nicht nur meinem Pokémon. Ein Janma. Ich meine, Janma ist sogar ziemlich beliebt in letzter Zeit geworden. Habe ich so das Gefühl. Ich persönlich finde Janma und die weiteren mega ist ziemlich langweilig. Auch vom Design her. Und ich bin das nicht, oder? Ich bemerke erst jetzt, dass. Ja, im 3D-Modell ist Mund so komisch auf und zu. Das sieht total seltsam aus. War das bitte nicht? Bitte mach es nie wieder auf. Das sieht so komisch aus. Level Up. Haben wir auch nötig. Autsch! Ja, sorry, wegen Meinung. Es <lacht> soll wohl jemand geben, der Pokémon verschiedene Attacken beibringen kann. Ja, das stimmt. Ah, hier ist das Ende der Route. Nee, warte, was? Es geht zur so nächsten Route rüber? Nein. Doch. Wir haben in der nächsten Folge nochmal zwei Routen vor uns. Ah. Aber, wir können in dieser Folge noch schnell das Haus besichtigen und diesen Trainer ausschalten. Du wirst siegen, das wird mir einen Blick in die Zukunft verraten. Hey, immerhin mal einer, der, äh, Ja, der äh, wirklich auch in die Zukunft sehen kann. Trotzdem wird er gegen uns kämpfen, obwohl er weiß, dass er verliert. Okay. Kein Problem. Vielleicht will er ja einfach nur schnell nach Hause teleportiert werden. Deshalb kämpft er gegen einen Trainer, gegen den, der ja, keine Chance hat. Ich meine, wie kommt man denn eigentlich ohne Pokémon wieder zurück nach Hause? Stell dir vor, du bist mittendrin in deiner Route. Hier Game Over, weil deine Pokémon alle besiegt wurden. Man sieht einfach nur, ja, du wirst dir wird Schwarz vor Augen. Und äh, du bist jetzt auch einfach so im letzten äh, Pokémon-Tender, wo du zuletzt warst. Egal, ob das fünf Stunden vorher war oder jetzt hier in der Nähe war. Egal. Das ist total seltsam. Also. Ja, äh. <lacht> ja, vielleicht ist es genau das, was er vor. Könnte sein. Was? Es wurde nicht besiegt. What the hell, Bravo! what the hell? Das war aber. Gut. Okay. Was ich in der Zukunft sehen konnte, hat sich bewahrheitet. Stimmt. Ich habe verloren, aber meine Vorhersagung hat sich bestätigt. Ah, uh, win. <lacht> Schätze ich. Gucken wir kurz im Haus vorbei, bevor wir aufhören. Okay. Hi. Ich liebe es, meine Zeit mit Lesen zu verbringen. Mein Sohn ist ein ähnlich passionierter Leser. Vor kurzem habe ich übrigens gelernt, dass das Wort Universum in einer antiken Sprache Zeit und Raum bedeutet. Echt? Das ist ziemlich interessant dann. Ne, wirklich. Das nicht. sich ziemlich interessant nee, dann. Okay. Ich hoffe, wir hatten Spaß mit dieser Folge. Hier gibt's es Kalzium. Und auch das Ende der Folge. Dann nächsten Mal machen wir die restlichen Routen und kommen dann hoffentlich auch endlich beim Erholungsareal an, weil wirklich ich kann die Erholung jetzt ziemlich gut gebrauchen. Also dann bis zum nächsten Mal.